Aber ich bin ein Ja, also das ist ja der älteste Tempel hier in Zentrallombok, meinte er. Älteste Tempel. Ja, hunderte von Jahren steht es schon hier da. Und ist schon mehrmals renoviert worden. Ne? Auch wieder die, das gleiche Zeichen mit dem... Kreuz, ja. Und der heißt Lingsar Klot, ja. Pura Lingsar Clot, ja. Wow. Das ist der Tempel Pura Lingsar Klot, mitten ja. im Regenwald, Mitten im Regenwald. Ja, mitten, Regenwald, ja, ja. mitten in dem Regenwald. Es sieht so wie äh, Quelle auch schon Wasserquelle da so unten. Sehen die aus, ja. Ja, ja, wir können auch schon runtergehen. Es liegt auch zufällig zwölf Uhr, oder? Ja. <lacht> Sind eine Quäler, das sind Quelle, Wasserquelle. Es gibt auch schon hier Fisch. Heilige Fische. Ja, vielleicht. Ja, das sind Fische. Das, ja, das sieht man Ja, das sind schon Fisch hier unten. Da ja, da, ich habe auch schon Fisch gesehen. Ja, das, die Wasserkehle wird auch schon gebraucht hier. Ja. Davon hier auch wird dann gepumpt. Kein Fisch. Ich habe hier einen gesehen, ja. Ja, wir müssen neu steuern, für die heilige Quelle. Da ist ein großer Fisch auch hier unten. Kannst du das sehen? Ja. Guck mal, da ist ein Fisch. Hier, hier. Ja, das ist es? Ah ja. Boah. Wow. Was ein Keller, oder? Mhm. Immer wenn das Ding wackelt, kommt Wasser, ne? Ja. Ja, das ist äh, viel Wasser, es gibt viel Wasser hier, Wasserquelle, ja. Deswegen auch schon bei den anderen Tempeln, da sind auch schon Wasserquelle dort, in Lingsar, ja. ja, Linzaro, genau. ja. Noch weit von hier, links, ja. Ab. ja. das ist die Quelle. das ist die Quelle. Weiter, wir dürfen eben mal auch schon überall rein. Ja. Der Altherer in dem Haupttempel. Regenwald. Ja. Regenwald, ja. und der die ist schön. Auch schon ein großer Baum da. Ja? Wollt ihr auf Bild machen? Ihr könnt euch dann hinstellen. Er macht Bild, ja? Hier? Ja. Da, da einfach ne? Da, raus. Ja, ja. Das wird auch irgendwie noch Die gebaut. Die ja. neu jetzt, ne? Ja. Aha. Guck. Ja, guck mal, ein großer Baum hier. Ein großer Baum hinter uns, hinter dir. Großer Baum. Hinter mir? Ja, großer Baum. Ah ja. Thank you. Foto. Das sind ja die verschiedenen Göttern, ne? Ja, das ist ja, ja fushiwa und das merkt man ja normalerweise ist als, als der höchste Schrein da gebaut, in ja, ja, ja. der Mitte. Und da ist ja die, sind ja die heiligen Tiere, Schildkröte und Schlangen ja? oder Drachen. Irgendwie, ja? Die zwei Drachen, ja? es gibt zwei Drachen, zwei Köpfe. Ja. Ja, die sind ja die, irgendwie mal die Wächter. In der Mitte kommt noch der andere raus. Ja. Deswegen gibt es bei uns ja auch manchmal so, durch Einfluss vom Hinduismus, ja? Dass irgendwie mal die, die, die, äh, die Erde von äh, Schildkröte getragen wird, ja? Deswegen haben wir jetzt zu so viel Beben. Wenn der Schildkröte sich bewegt, Ach so, da gibt's dann Beben. gibt's Beben, ja. ah, So, so. Okay. Ist einfach mal so ein Glaube, sowas, ja, ja, ja. Das wird dann so auch schon so erzählt von unseren Eltern, Eltern ja. Ja, ja. Ist genauso äh, bei äh, Finster, ja, also Mondfinster, oder? Mhm, heißt mm, es, der? Dass äh, irgendwie Mond von irgendeinem Riese verschlungen wird, ja. Verschlungen wird, Aber wird nur der Kopf, Kopf ja, und dann kommt er von den Hals raus, ja. Also nur. <lacht> ja, ja, ja, ja, ja, also. <lacht> Das ist der Mangostinbaum. Ja, das nee. versucht man ja jetzt. Äh, wollte ich dir übrigens äh, sagen: gestern Artikel in der ja. Frankfurter Allgemeinen Zeitung das gestanden, mhm. dass äh, der Erdogan, mhm. weil ja dort die Inflation 80 Prozent ist, ne? Aha. Und